Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Smarter Entwickeln Podcast. heute mit einer Folge zu Personal Kanban. Wir haben alle ziemlich viele Bälle in der Luft. Wir haben viele offene Enden, die noch miteinander verknotet werden müssen. Und, und generell besteht der Job einer Führungskraft ja darin, diese Bälle auch in der Luft zu halten und dafür zu sorgen, dass keiner runterfällt. Wissen wir denn, wie viele Bälle wir in der Luft haben? Wissen wir denn, wie viele Commitments wir gleichzeitig haben? Manche ja, manche wissen es nicht so gut. Das, was wir an Problemen bei der Entwicklung im Großen sehen, haben wir bei ganz normalen Wissensarbeitern, Ingenieuren, irgendwelchen anderen Wissensarbeitern, aber auch im Kleinen, ganz persönlich. Und deswegen heute eine Folge zum Thema Personal Kanban. Personal Kanban als Anschauung und als Versuchsobjekt die Methoden und Tricks auszuprobieren, die smarter entwickeln für die ganze Abteilung macht. Wirklich einfach mal nur für den eigenen Arbeitsbereich. Personal Kanban ist als Begriff geprägt worden und auch als Methode geprägt worden von Jim Benson und Tony und Maria Berry, die ähm, ein Buch geschrieben haben. Heißt Personal Kanban, wer hätte das gedacht? Und ähm, dort wird die Methode vorgestellt. Die Methode ist sehr, sehr, sehr, sehr einfach. Sie besteht nur aus zwei Regeln. Visualize, also visualisiere deinen Arbeitsvorrat und woran du gerade arbeitest. Und Limit Whip, also begrenze dein Work in Process, also begrenze die Dinge, an denen du gleichzeitig arbeitest. Praktisch umgesetzt wird es häufig an einem Board, an einem Kanban-Board. Sprich, einzelne Arbeitspakete sind Post-its oder andere Klebezettel auf einem Whiteboard, das in drei Spalten eingeteilt ist. Die erste Spalte, der Arbeitsvorrat. Früher hieß er mal To-Do. Mittlerweile ist er besser benannt mit Options. Ganz spannend. Gehen wir noch darauf ein, warum ich das gut finde. Zweite Spalte, Doing. Dritte Spalte, Done. Wichtig. Der erste Schritt, wenn man mit Personal Kanban anfängt, ist erstmal aufzuschreiben, was man alles für Verpflichtungen, Aufgaben, Ziele, Themen, die man mal machen wollte, hat. Und diese einzeln auf, auf Zettel schreiben und an die Wand hängen. Was man dann hat, man hat erstmal visualisiert, wie viele Themen, wie viele Bälle wir gleichzeitig in der Luft haben. Und was sich bei vielen Leuten einstellt, ist eine gewisse Überforderung. Oh mein Gott, ist das viel. Und dann gibt es Leute, die hacken auf der Methode rum und sagen, ja, kann man, ist doof, weil da hängen so viele Zettel. Das ist total unübersichtlich, da kann ich nicht mitarbeiten. Ja, don't shoot the messenger, ne? also bitte nicht den Boten erschießen, der hier die schlechte Nachricht überbringt, weil die Zettel, die da an der Wand hängen, die waren vorher in ihrem Kopf, die waren vorher strukturiert oder unstrukturiert bei ihnen im Kopf und haben sie belastet. Den ganzen Tag, drüber nachgedacht, ähm, das schlechte Gewissen, abends beim Einschlafen, vielleicht sogar nachts beim Aufwachen schweißgebadet. Diese Überforderung, die jetzt sichtbar wird, ist eigentlich ein Geschenk, weil eine sichtbare Überforderung ist eine, an der wir arbeiten können und eine, an der wir was machen können. Wir gewinnen den Überblick, wir gewinnen jetzt endlich mal die Möglichkeit zu sehen, was wir alles machen wollen, müssen, uns verpflichtet haben und das geht nur mit einer Priorisierung. Ja, wir müssen jetzt die Zettel nehmen und sagen, okay, das sind die Themen, die wirklich wichtig sind. Das sind die Themen, die auch zeitnah wichtig sind. Das sind die Themen, die laufen müssen. Und hoffentlich wird es Themen und Zettel geben, wo man beim, beim Anblick der ganzen Wand sagt, ehrlich gesagt, ich komme nicht dazu. Ich werde das jetzt heute nicht schaffen. Ich werde es die Woche nicht schaffen. Ich werde es den Monat nicht schaffen. Ich verabschiede mich mal mittelfristig von diesem Thema, von diesem Ziel. Ich werde es einfach nicht schaffen. Ich kann probieren, es zu delegieren, ich kann probieren, irgendwas damit zu machen. Aber letztendlich ist es wichtig zu sagen, es gibt Sachen, die können wir machen und Sachen, die können wir dann irgendwann nicht mehr machen. Wie ein Raucher, der schon tausendmal aufgehört hat so, zu rauchen, habe ich am Anfang meiner Zeit mit Personal Kanban immer wieder angefangen, weil ich natürlich vorher immer wieder aufgehört habe. Und für mich war einer der großen Treiber diese, diese Überforderung, diese vielen, vielen Zettel, die ich hatte, und ähm, erst in mehreren Anläufen habe ich gelernt, damit zu leben und das Problem zu verstehen und auch noch besser anzugehen und auch für mich zu lösen. Naja, gelöst ist zu viel, also es ist immer wieder ein Kampf bei mir. Ähm, aber das Problem so weit im Griff zu kriegen, dass es mich nicht mehr übermäßig belastet. Wichtig ist die Fähigkeit, Nein sagen zu können und wichtig ist die Fähigkeit, dieses Nein auch durchzuhalten. Das gilt sowohl gegenüber Leuten, die die Anforderungen an einen stellen, als auch gegenüber den Anforderungen, die man an sich selber stellt. Eines der großen Probleme von guten Leuten, sowohl Sachbearbeiter, Teamleiter, Manager, eines, dieser großen, eines der großen Probleme an guten Leuten ist, dass gute Leute Ideen haben. Viele gute Ideen, die es wert sind, umgesetzt zu werden. Und meistens haben diese guten Leute mehr Ideen, als sie umsetzen können. Deswegen gibt man den richtig guten Leuten ein Team, damit sie möglichst viele Ideen umsetzen können. Nun ist es aber so, dass wenn das Team selber wieder aus guten Leuten besteht, dass dann auf einmal noch mehr Ideen generiert werden und noch mehr Themen eigentlich bearbeitet werden müssten. Das heißt, man wird dieser, dieser, dieser Vielzahl an guten Ideen und Themen, die man eigentlich mal machen wollte, nicht her, indem man mehr Kapazität schafft. Das ist ein Trugschluss. Zumindest wenn man verstanden hat, dass gute Wissensarbeiter deutlich mehr wert sind als, als B- oder C-Typen, wird man das Problem haben, dass immer wenn man neue Leute einstellt, man äh, noch mehr Ideen dazu kriegt. Sprich, wir müssen die Fähigkeit erlernen, Nein zu sagen und dieses Nein durchzuhalten. Das Gute zu lassen, um das Bessere zu machen. Und das Gute auch wirklich zu lassen, um das Bessere dann konzentriert und schnell machen zu können. Zweite Thema nach dem Visualisieren, nach der Überforderung ist das Thema Limit Whip. Also bisher hatten wir den, den, den Arbeitsvorrat tatsächlich in der, in der Spalte Options, also da, wo die, die möglichen Themen drinstehen, sinnvollerweise schon durchsortiert nach, was ist denn jetzt wirklich ähm, wichtig, was ist denn zu, zudem, dass es noch wichtig ist, auch noch dringend. Ähm, und dann geht es ans Abarbeiten. Und hier ist die zweite Spalte, die Doing-Spalte, eine ganz spannende Spalte weil in der doing spalte alle zettel hängen die wir schon angefangen haben zu bearbeiten themen die wir angekaut haben und an denen wir gleichzeitig arbeiten und hier ist die zweite große überraschung für viele menschen ähm, die arbeiten nämlich an sehr vielen themen parallel hier ein bisschen da ein bisschen ja wenn man eine aufgabe übernommen hat dann kann man ja schon mal schnell einen kollegen anrufen und schon mal vorbesprechen wie man denn etwas macht und wenn man mal ganz bewusst die Zettel zu den Themen, an denen man schon dran ist, mal in die Doing-Spalte klebt, dann stellen die meisten Leute fest, dass dort viel zu viel hängt. Was heißt zu viel? Naja, 15 Bälle, 20 Bälle gleichzeitig in der Luft halten, ist schwierig. Und wir haben in den vergangenen Folgen auch schon gesehen, was das bedeutet, nämlich Little's Law, je mehr Themen parallel in Arbeit sind, desto langsamer schreiten alle diese Themen voran. Deswegen heißt die zweite Regel auch Limit. Web, begrenze deinen work in process begrenze die Zahl der Themen, an denen du gleichzeitig arbeitest. Hier ist Jim Benson relativ radikal, sagt so drei Themen, maximal vier Themen. Das tut den meisten Leuten am Anfang weh, sich wirklich so stark zu konzentrieren und zu sagen, okay, ich darf nur drei, vier offene Themen haben, gerade wenn man aus der Welt kommt, wo man 15, 20, 25 Bälle parallel in der Luft hat. Aber gerade da steckt die Stärke von dem System. Je stärker ich mich konzentriere, ein Thema wirklich von Anfang bis zum Ende fertig zu machen, desto schneller wird es auch fertig und desto schneller habe ich den Kopf frei für neue Themen. Erst wenn ein Thema wirklich fertig ist und nicht auf meiner mentalen Liste steht oder auf meiner mentalen Liste der, der offenen Themen steht, erst wenn es wirklich fertig ist, bin ich ja entlastet. Das heißt, es ist ein sehr hoher Wert, Themen tatsächlich schnell fertig zu machen und auch wirklich fertig zu machen. Wo kommt es her, dass die meisten Leute sehr viele Bälle gleichzeitig in der Luft haben? Nun, wir haben in vielen Unternehmen eine Kultur, dass dringende Arbeit sofort erledigt werden muss. Verstanden. Das ist ja, angeblich, ist ja erstmal nicht schlecht. Aber viele Menschen sind schon zufrieden, wenn ein Thema angefangen wurde. Haben Sie das schon mal gehört oder selber gesagt, wenn Sie etwas, wenn jemand etwas von Ihnen wollte oder Sie etwas von jemand anderen wollten, wie steht es denn um die Aufgabe so und so? Und wenn dann der Gegenüber sagt, ich habe schon angefangen, was war dann da Ihr Gefühl? Haben Sie dann gedacht, ja, er hat verstanden, dass mir das wichtig ist und ich fühle mich gehört und jetzt ist alles okay, es wird ja bearbeitet. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was passiert, wenn die Antwort, ja, habe ich schon angefangen, an 20 Leute gleichzeitig rausgeht, wie schnell dann die Aufgabe weiter bearbeitet wird. Das ist so einer dieser typischen Effekte, dass wir Druck machen aufs Anfangen und dadurch viel zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft haben und viel zu selten Druck machen aufs Fertigmachen. Dabei auch vielleicht mal akzeptieren, dass erstmal ein paar andere Sachen fertig gemacht werden müssen, bis wir dran sind. Wir weichen einfach dem Druck aus, dass Sachen fertig gemacht werden, indem wir sagen, ja, wir haben schon angefangen. Es kommt, es kommt. Führt dazu, dass wir viel zu viele offene Bälle haben, führt dazu, dass unsere Aufmerksamkeit verdünnt wird, dass wir die Butter sehr, sehr dünn aufs Brot streichen und dass wir dazu kommen, dass eine Zwei-Stunden-Tätigkeit auf einmal zwei Kalenderwochen braucht. Schade eigentlich. Hier setzt Jim Benson an und sagt, Limit Whip. Begrenze die Zahl der offenen Themen. Wenn du etwas anfängst, sagt er, dann mache es auch fertig. Warum? Naja, wenn Sie ein Thema anfangen und Arbeit in etwas reinstecken, dann investieren Sie. Zeit, manchmal Geld. Auf jeden Fall das, was wir in einer Firma Ressourcen nennen. Wenn Sie diese Sache aber noch nicht fertig haben, dann haben wir den Nutzen, von dieser Arbeit noch nicht eingefahren. Das heißt, als Ingenieur gesprochen, wir haben erstmal mit dem Wirkungsgrad Null gearbeitet. Wir haben Aufwand reingesteckt und wir haben nichts rausgekriegt. Und das ist eine relativ schlechte Nutzung ihrer Zeit. Null Prozent Wirkungsgrad. Erst wenn wir Sachen wirklich fertig machen, haben wir ja den Vorteil. Und deswegen müssen wir uns darauf konzentrieren, Sachen relativ zügig, auch zu einem Ende zu bringen, weil das die, die ganze Liste der angefangenen, angekauten Arbeiten in die wir Zeit reingesteckt haben, aber die noch keinen Wert geschaffen haben, weil sie noch nicht fertig sind, das ist alles Arbeitszeit, die verpufft ist, wo noch nicht viel passiert ist oder wo noch nicht viel Ergebnis rausgekommen ist. Neben dem Buch Personal Kanban hat Jim Benson noch ein zweites Buch geschrieben, das heißt Why Limit Whip wo er genau die Fragestellung, warum wir uns stärker konzentrieren sollen, sehr sehr schlüssig herausgearbeitet hat, eine schöne Geschichte erzählt hat. Lohnt sich auf jeden Fall, ist auch verlinkt. Und ähm, die anderen Probleme, die wir in Projekten auftauchen, auftreten haben, die, die, die er so erkennt, hat er in einem kleinen Booklet aufgeschrieben. Das heißt, Why Plans Fail, auch das Buch verlinke ich mal. Auch das ist sehr spannend. Aber hier geht es eigentlich um Personal Kanban. Denn einen Effekt habe ich noch nicht angesprochen. Was passiert denn, wenn wir. Uns ein WIP Limit von drei oder vier offenen Aufgaben setzen und wir fangen an und wir stecken fest in eine Aufgabe, weil wir. Eine Zuarbeit von einem Kollegen brauchen, weil wir einen Rückruf brauchen, weil wir irgendetwas brauchen, nun. Deswegen dürfen wir ja drei oder vier Themen gleichzeitig aufmachen, damit für sowas Platz ist. Ja, wir fangen mit einer Aufgabe an, kommen an den Punkt, wo wir erstmal warten müssen auf andere Leute und dürfen dann etwas anderes machen. Aber ehrlicherweise, auf wie viele Antworten warten Sie denn? Und sind Sie ausreichend hinterher, dass diese Antworten auch kommen oder verlieren wir da einfach nur Zeit? Wenn wir die Zahl der offenen Themen begrenzen auf drei oder vier, auf jeden Fall auf eine sehr kleine Zahl, dann kommen wir sehr früh an den Punkt, dass wir die Liste voll haben mit Themen, wo wir auf andere Leute warten. Und wo wir tatsächlich auch blockiert sind jetzt. Wo wir dann auch diese Blockade, ich nehme ein großes Wort, wo wir diese Blockade brechen müssen, um weiterzukommen. Wo wir halt tatsächlich hinterher sein müssen. Und unsere Dringlichkeit, für uns war es ja dringend und wichtig, wir haben diese Aufgabe vor vielen anderen Themen priorisiert diese unsere Dringlichkeit auch anderen zu kommunizieren, dass wir die Zuarbeit kriegen und dass wir weiterkommen. Dieser Druck, den wir uns selber machen, dadurch, dass wir uns dazu zwingen, Aufgaben, die feststecken und uns die Pipeline vollmüllen, dass wir diese Aufgaben weiterführen und zu Ende bringen, sorgt dafür, dass wir Werte schaffen. Weil nur Aufgaben, die fertig sind, sind Werte, die wir ha geschaffen haben. Letzte Spalte, die Spalte Fertig, dann, wie auch immer man sie nennen mag. Diese Spalte ist wichtig und zwar aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, viele Menschen machen eine Aufgabe fast fertig und lassen sie dann liegen. Sie schreiben einen Bericht komplett und machen aber keine Korrektur oder geben ihn nicht ab, weil sie Angst vorm Fertigstellen haben, Angst davor haben zu sagen, so, jetzt ist es fertig. Mental sind sie aber durch mit ihrer Arbeit, weil ja nur ein klitzekleiner Schritt fehlt. Das heißt, mental wird diese, diese Arbeit von, von der Liste gestrichen, aber sie ist nicht fertiggestellt. wir haben keinen Wert geschaffen. Wenn man jetzt ein Post-it an einem Board hat und das von To-do auf Done umhängen möchte, dann stellt man sich die Frage, bin ich wirklich fertig? Und nur wenn man wirklich fertig ist, hängt man dann diese Karte auch um. So ein bisschen soziale Selbstkontrolle, dass man einfach wirklich nochmal reflektiert, bin ich fertig, habe ich alles gemacht, was ich tun musste. Beobachten Sie sich und Ihr Umfeld mal, wie viele Leute Aufgaben fast fertig machen und dann den letzten Schritt nicht gehen. Alleine die Tatsache, dass so ein Post-it umgehängt wird in die Fertigspalte, hilft Leuten, Sachen wirklich fertig zu machen, abzugeben, die E-Mail mit dem Bericht wegzuschicken und da einen echten Schlusspunkt runterzusetzen. Der zweite Punkt ist, dass es unheimlich befriedigend ist, physisch etwas fertig zu machen. Und dass es genauso befriedigend ist, am Freitagnachmittag beim, beim, beim Wochenrückblick da vor seinem Board zu stehen und zu sagen, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Das ist ein Geschenk, was ich Ihnen hier anbiete, dass Sie eine Fertigspalte haben, wo Sie am Freitagnachmittag Zettel abhängen können und sagen, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Um mit dieser Zufriedenheit ins Wochenende gehen zu können, mit dieser Zufriedenheit zu wissen, ich habe diese Woche was geschafft. Wenn man sich anguckt, was man geschafft hat, kriegt man zusätzlich noch ein gutes Feedback für seine Planung und sieht, wie sehr man in der Lage ist, selber proaktiv zu arbeiten und wie sehr man durch seinen, durch, seinen, durch seinen Kalender und durch andere Mitarbeiter getrieben ähm, durch den Tag getrieben wird und, und seine eigene To-Do-Liste nicht mehr, nicht mehr abgearbeitet kriegt. Also auch hier ein wichtiges Feedback für die eigene Arbeit, für die eigene Planung. Wenn in der Fertigspalte zu wenig abgeschlossene Arbeit hängt, dann wissen Sie, dass Sie nachkorrigieren müssen. Dann wissen Sie, dass Sie, Platz schaffen müssen in ihrem Kalender für ihre eigenen Aufgaben, für ihre eigenen Themen. Das Board als Ganzes mit seinen drei Spalten, Options, Doing, Done, Options mit dem ganzen Arbeitsvorrat, der sichtbar macht, wie viele Themen wir haben, wo wir aber einmal in der Woche, einmal am Tag die Sachen durchsortieren und dann wirklich von oben runter abarbeiten können, sorgt dafür, dass das eine Methode ist, die relativ wenig Overhead hat. Vor allen Dingen verglichen mit einer To-Do-Liste, die einfach fortgeschrieben wird und unsortiert, unpriorisiert alle möglichen Themen hat. Wenn man eine unsortierte To-Do-Liste hat, dann ist es tatsächlich so, dass wir immer, wenn wir was Neues anfangen, die ganze Liste durchgehen, alles angucken, alles im Kopf bewegen, uns auch die Belastung einfangen von all den offenen Enden, die wir da haben und jedes Mal neu angucken müssen. Eine sortierte Liste, so wie der, so wie der Arbeitsvorrat auf der, in der Options-Spalte, hilft, dass man einmal bewusst plant, bewusst durchplant und dann tatsächlich von oben runter abarbeiten kann. Auch das ist Overhead-reduzierend und das hilft uns tatsächlich deutlich besser zu werden. Es gibt noch ein paar fortgeschrittene Techniken, auf die ich hier nicht eingehen will, wo ich tatsächlich dann auf das Buch verweise oder auf andere Themen. Also. Mike Pfingsten hat in seinem Podcast Zukunftsarchitekten Episode 53 mal über seine Anwendung von Personal Kanban gesprochen. Kann ich sehr empfehlen. Wer lieber ein elektronisches Tool als ein Board benutzen möchte, und ich bin ein ganz großer Fan von Board und Post-its, ich empfehle erstmal physisch anzufangen. Aber wer, wer ein Tool benutzen möchte, ähm, kann sich mal Trello angucken. Trello ist ein ähm, spannendes Tool, was, was so die, die, die Karten auf einem Board ähm, über viele Geräte synchronisiert ähm, abbildet. Und es gibt auch einen spannenden Kurs von, von Claudia Kauscheder zum, zum Thema Trello, wo Mike Pfingsten auch einen Blog in dem Kurs zum Thema ähm, Personal Kanban mit Trello gemacht hat. Ganz spannend. Aber auch Jim Benson hat einen, einen Videokurs zum Thema Personal Kanban, auch da kann man nochmal weitermachen. Alle diese Angebote verlinke ich in den Shownotes. Und jetzt möchte ich Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nochmal ganz gezielt und persönlich ansprechen und Sie einladen, Personal Kanban einmal auszuprobieren. Versuchen Sie es mal. Setzen Sie sich mal hin und schreiben Sie alle Ihre Aufgaben auf post -its. Hängen Sie diese Aufgaben an eine Wand oder irgendeine Fläche und sortieren Sie diese Aufgaben mal der Reihenfolge nach, wie Sie sie abarbeiten möchten. Und mit, diesen, mit dieser Options-Spalte gehen Sie dann in, in, in die Abarbeitung und nehmen nur die Aufgaben in die Doing-Spalte, an denen Sie aktuell gerade arbeiten. Beobachten Sie sich mal, wie viele Themen sie gleichzeitig bearbeiten wie viele bälle sie gleichzeitig in der luft haben probieren sie mal ihr work in process zu reduzieren massiv zu reduzieren drei vier vielleicht fünf offene themen beobachten sie mal was das mit ihnen macht wenn sie drei vier fünf themen offen haben wo sie auf andere leute warten eigentlich weitermachen müssten was Ihr Reflex ist ja sagen sie der wird sich schon zurückmelden oder sagen Sie, nein, ich brauche das jetzt, ich muss weitermachen, ich will fertig werden, ich will Werte schaffen. Beobachten Sie sich mal. Wenn Sie das Board an der Wand hängen haben und Ihr Büro einsehbar ist, Leute das sehen können, beobachten Sie sich mal, was das mit Ihnen macht, völlig transparent zu arbeiten und auch transparent durchpriorisiert zu haben und nicht, wenn jemand reinkommt und fragt, wo seine Aufgabe ist, ihm zu sagen, ja, ja, ich habe angefangen, sondern ihm zu zeigen, hier, da stehst du in der Warteschlange. Da kommen spannende Diskussionen und, und hoffentlich spannende Erkenntnisse für sie raus. Und weswegen ich sie so, so deutlich dazu auffordere, das mal auszuprobieren, ist, dass sie hier im Kleinen, in ihrer eigenen Arbeit Personal Kanban die ganzen Dämonen kennenlernen, ähm, die bei der Einführung von Smarter entwickeln und den Methoden, die ich hier bespreche, tatsächlich auch für ein, für ein Team oder eine ganze Gruppe lauern. Angst vor Sichtbarkeit, die bewusste Priorisierung, diese Priorisierung auch gegenüber anderen Leuten zu verteidigen, durchzuhalten, die Fokussierung auf die wenigen Themen, an denen wir jetzt gerade arbeiten und, und wirklich das Ziel, Sachen fertig zu machen, Werte zu schaffen, wegzugeben. Das sind Themen, die man mit Personal kann man lernen kann, ausprobieren kann, einen sehr, sehr emotionalen Zugang auch zukriegen kann. Und deswegen ein letztes Mal, probieren Sie es ruhig mal aus. Wenn Sie es gemacht haben, würde ich mich sehr über Feedback freuen. Schreiben Sie einen Kommentar unten an die Episode dran. Ähm, schicken Sie mir eine E-Mail at kuhnke, nee, kuhnke at smarterentwickeln.de oder nehmen Sie über Twitter oder irgendwie anders Kontakt mit mir auf. Die Daten stehen auf meiner Homepage smarterentwickeln.de. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und würde sehr gerne verstehen, wie Personal Kanban bei Ihnen das Denken anträgt. Nächste Woche wieder zurück zur großen Entwicklungsabteilung, dann Sequenziell statt parallel machen wir Projekte hintereinander oder machen wir Projekte nebeneinander. Dort nochmal die Diskussion, was bedeutet es eigentlich etwas fertig zu machen, was bedeutet es sich zu konzentrieren und warum ist das so wichtig für uns. Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten. Wenn Sie jemanden im Bekannten- und Kollegenkreis haben, der auch hiervon profitieren würde, so freue ich mich über eine Weiterempfehlung meines Podcasts.